Das ist gar nicht nervig mit dem Mikrofon in meinem Sichtfeld. Kann jemand mal klatschen, laut? Danke. <lacht> hey, <Kira>. Hallo, Mensch. <lacht> yeah, wir haben es geschafft. Geil. Jetzt, den hast du, jetzt hast du zwei verschiedene Arten. Yeah, es läuft noch. <lacht> Sollen wir es mal versuchen? Ja, ist egal. Wird rausgeschnitten. rausgeschnitten. Cut. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Zack! Warum hat es wirklich so Quatsch also. Das, das fragt man sich immer, ne? Ja. Mhm. <hums> ich creeple mit der Baske auf Kopf. <lacht> Ein Männlein steht im Walde. Wir haben kein Was passiert Lange. denn hier? Immer noch kein Hocker? Nein. Was ist das denn hier für Arbeitsbedingungen? <lacht> Alles gut. Ja, du kannst ja die Leiter da nehmen. wirst du ja auch nicht. Und ich werde gerade beobachtet. Das irritiert mich sehr. Ich glaube, es ist CSB An der Tür. Panoptische Realitäten. Ich sage einfach nur: Ahoi, ihr Traumfahrer. Gute Reise. Am Ende jeden Interviews lache ich mich kaputt und man hört es auf. Ja.